Okay. Ich habe dieses Spiel schon sehr lange nicht mehr gespielt. Noch noch nie wirklich lange. Ich starte einfach mal. Ich hab's ja nicht mehr mit dieses Spiel. <lacht> einfach weil es so dumm ist. Huch. Wenn das ist äh, was? Passt perfekt zu mir. Ich Satanist. Ah ich muss sie andecken. Durch gleich. Ey, Du bist meine satanische Opfergabe. Du bleibst hier. Soll ich dich erarschen? Hallo, Stecker Wo oh, bin ich denn hier? Vielleicht war die Kurve hier irgendwas. Ist irgendwas Interessantes? Wirklich Was brauchen wir hier? Ganz ausschließlich aus wie Star Wars Ey, der programmiert mit Alter Oder? Wie raus Was war da gerade? Da war doch gerade irgendwas Irgendwas gerade auf dem Bildschirm Bild Flappy Goat Ey okay. okay wow Ah, mit Wenn man springt mit der rechten Maustaste. Ease. Tschüss. Der schiebt wieder auf? Hilfe. Nee oder? Nee, <lacht> nee oder? Ich bin jetzt nicht ernsthaft zack. Ahaha. Lieg schon gut los. Da. Boah, fliegt tiefer, Mann. Fliegt tiefer. Nein, Mach oh mal noch. Lass mal versuchen, die Opfergabe zu schaffen. So, stört mal hier. Was ist denn das überhaupt? Was sind drei? Ah, ja, bleib still. Oh. So Scheiß-Ernst. So die brauche ich noch jemanden Du musst auf deinem Platz Du musst auf da. Ich dachte du musst auf deinem Platz du Auf deinem Hier kann ich mich gar nicht mehr erinnern Zack so. ah. Was ist hier? Ich <lacht> kann... Was ist ich, was ich Ah, du kannst. Oh! Oh! <lacht> Hilfe? <lacht> äh. Hilfe! Hilfe! Sieht irgendwie aus wie so eine ekelhafte Ameise <lacht> Alter, Nein, nein, das wollte ich nicht Die wird zu der Ziege Nein Huh? Ich glaube, hier sollte ich nicht hin, oder? Ich glaube, ich bin Out of Map. Ich bin Out of Map. Weißt du? Ja, nein, nein, nein, nein, nein, ich flieg zu weit, ich flieg zu weit. Oh, ne. Ich bin schon wieder unter der Map. climb yourself, Queen of all of Safe in dem Turm. Safe in dem Ich bin schon drinnen, Okay. Oh, oh. <lacht> What? Okay. oh, das ist ja Okay. Und Spiel. Oh. Oh, okay, gut. Das ist ein Kampf. Ha! Ah. Ah. Oh, ah! hallo, flieg doch mal. Die, die war draußen. Aus, ja. Bin so ein Bär das Alter. Ach da war wieder hin. Okay. Uh. Uh. Nee, ich hab da. Oh, wie viel denn? Das kam jetzt unerwartet. Ich weiß, dass wir dann irgendwas machen können Oh, was ist los? <lacht> Achtung, da los? Ach, du das schon mal. <lacht> oh nein. Was? Was haben wir eigentlich noch schaffen? Da sind sie runtergebrachts Ich glaube, ich mich nicht ha. Ja klar, macht erst mal wallrun ähm, ich bin stuck so kann man sich auch befreien. Na, das ist ein Eisenworkshop, eine Werkstatt. Hm? Ihr wisst nicht, was das für ein Spiel ist, oder? das ist? Äh, hier, story baut My Ankle. Was ist von den von den Entwicklern? Was ist das? Toll ich hab noch Krone. Yay. Ich bin jetzt echt in Brotstuck. Kein Mensch ist so oft stockig. Lass mich mal angucken. Ähm. Bitte was? <lacht> was zum... Den gib ich zu sein jetzt. Ah. Oh, ne, da war nicht. Wie? Ich <lacht> hab, hab ich jetzt gerade Reta eingepackt? Ich hab Reta eingepackt.